Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast, heute mit einer organisatorischen Ankündigung, es wird ein Hörertreffen geben. Podcasten ist eine einsame Sache, ich rede hier mit meinem Mikrofon und stelle mir die Hörer da draußen nur vor. Gut, ein paar kenne ich, aber ich würde gerne noch ein paar mehr kennenlernen und ich würde auch Ihnen gerne die Möglichkeit geben, mich mal ganz persönlich kennenzulernen und deswegen wird es ein Hörertreffen geben. Ich weiß, dass ich ein paar Hörer in München habe und es wird dieses Hörertreffen in München geben, weil ich nächste Woche in München bin. Also, am 11.02.2019, Montag, 18 Uhr, im Alex- am Parsinger Bahnhof werden wir uns treffen. Jeder, der Lust hat, ist herzlich willkommen, da vorbeizukommen. Damit ich die Reservierung notfalls noch anpassen kann, würde ich mich freuen über eine kleine Rückmeldung. Falls jemand Lust hat, vorbeizukommen, einfach eine kleine E-Mail an Florian@smarterentwickeln.de dann kann ich eventuell die Reservierung noch anpassen, wenn mehr Leute kommen. Die Abonnenten der E-Mail-Liste haben diese Info schon ein bisschen und wer das nächste Hörertreffen auch angekündigt haben möchte, der ist herzlich eingeladen, sich auch auf der E-Mail-Liste einzutragen. Dort gibt es wöchentlich kleine Impulse und Anregungen, aber auch Ankündigungen zu Terminen wie diesem hier. In diesem Sinne, bis zum Hörertreffen oder hier wieder im Podcast. Ihr Florian Kuhnke